Egal ob Vertriebler, Ingenieur, HR-Mitarbeiter, Vorstand oder Azubi, die Digitalisierung betrifft uns alle. Sie verändert Geschäftsgrundlagen ohne Rücksicht auf Organisationen und Prozesse, revolutioniert ganze Branchen und greift tief in unseren Alltag ein, bei der Arbeit und im Privaten. Jeder sollte verstehen, wie die Digitalisierung unsere Welt verändert. Das E-Learning Digitale Welt von TTS vermittelt die Grundlagen mit speziellem Blick auf den Unternehmenskontext. Internet und Digitalisierung. Wie fing es an? Wo geht es hin? Unternehmenskommunikation online. Wie erreichst du deine Kunden? Soziale Medien. Communities, virale Videos und Shitstorms. Was funktioniert und wo du besser vorsichtig bist? E-Commerce über den neuen digitalen Handel und was dem Kunden wichtig ist. Recht und Datenschutz. Welche Regeln musst du beachten? Egal ob digital native oder digital naiv, hier kann jeder noch was lernen. Neugierig? Dann klickst du hier.